zeige ich euch wie man einen VMware ESXi Server installiert. Der ESXi Server ist eine abgespeckten Version kostenlos zu haben und reicht für die meisten Fälle aus. Wenn es natürlich im Netzwerk oder Firmenbereich geht, wo man mehr Funktionen braucht, dann muss man natürlich die kommerziellen Versionen zurückgreifen. Da gibt es dann auch Verschiedene Versionen wie Essentials, Enterprise und so weiter und so fort. Aber für die Tätigkeiten zu Hause oder in kleineren Netzwerken reicht der ESXi als freie Version vollkommen aus. Ähm, am besten solltet ihr vorher auch klären, ob die Hardware unterstützt wird, denn das ist nur eine sehr kleine Installationsversion und die hat nicht allzu viele Treiber mit dabei. Und bevor man sich ärgert, sollte man lieber vorher schauen. Das System, wo ich das einsetze, erfüllt diese Voraussetzungen, da habe ich vorher ein bisschen geschaut. Da gibt es von VMware Kompatibilitätslisten und ansonsten kann man auch bei Google suchen und da findet man die dann eben auch in den entsprechenden Foren. So, starten wir jetzt damit. Wir suchen am besten den Download, wähle ich über die... Über Google, denn auf der VMware-Seite, die ist ziemlich überfrachtet und da was zu finden ist ähm, relativ äh, schwierig. So, wir wählen mal den Download aus: VMware Free 7 Download. Gehen hier auf den äh, Download. Ich werde jetzt automatisch angemeldet, weil ich ähm, schon die Anmeldung eben erledigt habe. Ähm, den Schlüssel, den ihr hier seht, das ist ein echter Schlüssel, ähm, den zu verwenden macht aber wenig Sinn, denn die gibt es ja auch kostenlos. Ähm, von daher, ähm, ich starte den jetzt hier, den kopiere ich jetzt einmal weg. C. Dann habe ich den gleich auch verfügbar. So, und dann lade ich mir den runter und ihr seht, 400 MB, das geht relativ zügig. Wenn ich das, den Download jetzt gleich abgeschlossen habe, werde ich das Video hier kurz unterbrechen, äh, richte mir das eben in einen anderen Host ein und dann führen wir einmal zusammen die Installation zusammen durch. Hier geht die Installation jetzt weiter. Ich muss jetzt gerade ein bisschen rumbasteln als macintosh hat aber immer so ein bisschen... Probleme mit besonderen Tasten wie F11 und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das jetzt hier quasi mit der Bildschirmtastatur von Windows im Hintergrund gelegt. Ich installiere jetzt gerade einmal durch. Ähm, hier startet jetzt das Installationsprogramm, wie ihr seht. Das dauert einen Augenblick. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr das ähm, auf einen USB-Stick bekommt. Zum Beispiel mit Rufus unter Rufus.de könnt ihr es runterladen und dann natürlich ähm, auch ähm, auf dem Gerät äh, im BIOS einbinden, sodass ihr vom USB-Stick startet. Achtet bitte darauf, dass ihr keine Daten auf dem Rechner habt, denn VMware macht den kompletten Rechner platt und ähm, formatiert die Platten. Solltet ihr andere Software benötigen, die nicht einen Rechner platt machen, gibt es andere freie Alternativen wie zum Beispiel VirtualBox oder auch Hyper-V für Windows äh, 10 oder 11 Pro, äh, wobei VirtualBox äh, auch wieder eine kostenlose Open-Source-Lösung ist. Oder Free Source Lösung ist, diese kann man ähm, quasi einfach auf dem Rechner installieren und äh, das Programm dann starten. Ähm, wenn man das aber jetzt permanent im Hintergrund laufen haben möchte, dann empfiehlt sich dann eher doch Hyper-V, denn der macht das dann auf dem Windows-Rechner quasi als Dienst in den Hintergrund und man kann die dann auch unabhängig von der Benutzeranmeldung starten, die virtuellen Maschinen da drauf. Die Installation, wir drücken Enter. Jetzt haben wir hier diese Probleme, wo ich mit dem Mac natürlich immer ein bisschen Probleme mit habe und auch viele andere natürlich, denn die Sondertasten sind hier mit Funktionstasten belegt. So, jetzt gehen wir hier einfach mal durch, wählen jetzt die Festplatte aus, wenn man mehrere drin hat, muss man natürlich die Bootreihenfolge beachten. Wählen jetzt das deutsche Tastatur aus, damit wir keinen Spaß bekommen, wenn wir die Kennwörter eingeben. Ich nehme ab jetzt der Hinweis, dass er die Festplatten platt macht. Wir drücken wieder unsere besondere Taste, Funktion F11, und weiter geht's. Sand habe ich uns den Balken erspart und habe jetzt einfach mal gesagt, jetzt einfach mal unterbrochen, lassen wir es mal eben neu starten. So, da startet er schon. So, hat keine Adressen bezogen, ist allerdings nicht tragisch. Wir brauchen wieder unsere Tastatur, damit wir uns anmelden können. Mit F2, rot, unser super schweres Passwort, was wir nur in der Testumgebung hier verwenden. So, dann gehen wir jetzt mal. Configure Management Network, hier kann man gucken, Network Adapters, wenn man mehrere hat, dass der entsprechende Adapter ausgewählt ist, dann kann man hier unter VLAN, wenn man eins benötigt, könnte man das hier angeben, ähm, interessant ist hier dieses besondere VLAN 4095, da würde der auf alle VLANs drauf gehen, ich habe das VLAN hier, beziehungsweise das Netz, was hier genutzt wird, das ist ähm, ein Untagged VLAN, deswegen brauche ich hier nichts anzugeben. So, dann gehen wir mal zum Beispiel als IPv4-Konfiguration, nein, ich möchte kein DHCP-Server, ich möchte eine feste IP-Adresse. Wir nehmen 192.168.33.240, Subnetzmaske 255.255.255.0, das Default Gateway ist die 192.168.33.254, rein, IPv6. Das sagen so wie es ist. DNS-Konfiguration. So, Use the Following DNS, primäre DNS-Server ist auch eben die Firewall hier bei mir. So, Alternate habe ich erstmal nicht drin. Hausname ist dann Test esxi. Custom DNS-Suffix. Test.vCenter nennen wir das einfach mal. So, dann gehen wir mit Escape raus. Jetzt fragt er, ob er das Netz neu starten soll. Wir sagen Y für Yes. Hier ja, nochmal durchgucken. Dann würde ich sagen, sagen wir jetzt mal Test Management Network. Schauen mal, die Adressen hat er. so Hostname wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, alles klar, da kriegen wir schon Antworten. Hostname kann er nicht machen, weil den habe ich nicht im DNS eingerichtet. Das sollte man dann machen, wenn man mit einer B-Center Server Appliance arbeitet. So, dann sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir jetzt quasi mal uns auf dem Gerät einloggen können. Stört uns jetzt aber erstmal nicht. Jetzt geben wir unser super geheimes Passwort wieder ein. So, ja, Frage möchten wir an dem Produktverbesserungsprogramm teilnehmen? Nein, möchte ich erstmal nicht. So. Datenspeicher, Formelfs Datenspeicher erstellen. Da habe ich jetzt noch keinen, komme ich gleich dazu. Im Normalfall, wenn ihr eine größere Platte habt, als ich hier diese kleine, dann hättet ihr auch die Festplatten mit drin. Wir kommen gleich dazu. So, dann gehen wir kurz im Netzwerk. Physische Netzwerkkarten, hier haben wir die Karten mit drin. Port Switches, die Portgruppen. Und die IP-Konfiguration. So, wenn wir das haben, dann bietet sich an, in Verwalten, Autostart einzuschalten, damit nach einem Stromausfall, wenn der Server startet, die VMs auch automatisch gestartet werden. Datum und Uhrzeit bietet sich auch an. NTP-Einstellungen bearbeiten. Ähm, Namensauflösung funktioniert. Sagen wir jetzt mal mit dem Host starten und beenden. NTP-Server nehmen wir, ähm, Speichern. Aktionen. Nein, kurz mag nicht. Okay, gucken wir uns gleich über die Dienste an. So, ntp starten. hat Uhrzeit. So wird ausgeführt. So, nicht wundern, dass die Stunde anders ist als die Zeit, die wir haben. Der ESXi arbeitet immer mit UTC, Universal Time. So, dann gucken wir uns mal eine Hardware, die wir hier haben. Lizenzierung, hier Lizenz zuweisen, da so Lizenz überprüfen. Hat er genommen. Wie gesagt, den braucht ihr euch nicht zu kopieren, den gibt es kostenlos, dann könnt ihr euch einen eigenen holen. Pakete, Dienste, Sicherheit. Ja. Wir auch. Ähm, dass soll keine Festplatte drin ist, das stört mich jetzt ein wenig. Eine richtige große Platte, habt habt ihr einen Datastore 1 hier angelegt, wo schon alles drin ist, habe ich jetzt nicht gehabt, ich habe mal eben schnell eine 100 GB Platte hinzugeschubst. Lass ihn die kurz einprüfen. Ja, hat er schon. Dann gucken wir mal, ob er den mir jetzt auch anbietet. So, neuen Formelfs-Datenspeicher erstellen. Jo, hat er, dann wir dann Test so. Weiter, weiter. Beenden. Ja, möchten wir, da haben wir sie also schon. Host da. Und schon haben wir einen fertig durchkonfigurierten. ESXi XI 7.0, der jetzt komplett. Eingepflegt ist. Wir könnten auch direkt nochmal gucken, ob wir uns ein aktuelles Update direkt einspielen. Dafür bereite ich mal eben was vor. Dann habe ich jetzt noch mal kurz was vorbereitet. Dann um jetzt die Updates einzuspielen, gehen wir mal auf Verwalten, Dienste und schalten uns SSH ein. SSH aktivieren, damit wir per remote drauf kommen. Ein SSH-Client wie zum Beispiel Putty auf den Server. Nehmen wieder unser ganz geheimes Kennwort. So. Ähm, wenn wir drauf sind, brauchen wir jetzt einmal eine bestimmte Datei. So, wir gehen einmal dann auf customerconnect.vmware.com, loggen uns ein gehen wir bei Products and Patches und wählen dann mal ESXi Select Version 7 Search suchen uns das aktuellste Update hier von Ende Januar raus ziehen uns das eben kurz runter da ist Gucken wir, dass der Download auch in den Datenspeicher kommt. Dafür gehen wir auf Speicher, Test Data Store, Datenspeicher Browser, wir erstellen uns eine Ordner, Update, gehen in diesen Ordner rein, wählen Hochladen, wählen uns das Depot aus, laden das hoch, hier unten. Sehen wir den Status, wenn es gleich abgeschlossen ist. So, dann nochmal ESX. ESX. Software. Web. Update. D. Slash. Volumes Data Store. Nein, Test Data Store. Dann war das Update und dann wollen wir noch mal gucken. Ich bin gespannt. Also ein bisschen Zeit müssen wir ihm da schon einräumen, weil er entpackt das ganze zip programm Ja, das sieht doch gut aus. Wir können auch mal oben gucken. Da kann wir dieselbe Weisung c Installation. The update completed successfully, but is the system needs to be rebooted for the change to be change effect. So, alles klar. Exit. Da können wir raus. Wir gehen noch mal hier. Die Startseite wieder aktualisieren und siehe da, dieser Host muss neu gestartet werden, Auktionen neu starten.